Passen. Das würde ja passen. Was habt ihr nur? Ja, mhm. das ist so gut. Wie ist Juwit? Ich mag den viel besser. Also, herzlich willkommen äh, zu einem neuen Bier-Tasting. Ups, das wird aber echt mal was aus der Region: Bernauer Rathaus-Pellerbier. Hl natur von hier. Genauer Braugenossen. Was ist das abgelaufen? Wenigstens haltbar bis. Naja, hier. 6.22. Jetzt haben wir 8.22. Zwei Monate. Also, dann werden wir mal testen, ob das Haltbarkeitsdatum. Äh, na, zumindest flockt das noch nicht. Hier kann man jetzt schon mal länger ein bisschen lassen. Also meine Erfahrung hier. Da haben wir das schön. Ich habe Bernauer Rathaus PLL Naturtrieb von hier. So sieht das aus. Äh, finde ich ganz nett. Das Bernauer Rathaus ein großer Brand im Jahr 1485 vernichtete das ursprüngliche Rathaus. Das heutige Gebäude wurde von 1803 bis 1805 errichtet. Es beherbergte im 19. Jahrhundert unter anderem Polizei, Gerichtsverwaltung und einen Kerker im Kellergewölbe. Seit 2020 ist es das alte Rathaus, da schräg gegenüber das neue Rathaus gebaut und eingeweiht wurde. Das ist richtig, das kennen wir ja, ne? ja. So, erster Bernauer Braugenossenschaft EG Anuf 1140 war Albrecht der Bär, Auslöser für den Siegeszug des Bernauer Bieres. 1632 schrieb der landwirtschaftliche Schriftsteller Johann Kohler, ziemlich hitzige Bier und viel Hitze ins Haupt. Seit 2016 lassen wir die große Brautradition für Benau wieder aufleben. Neben der Pflege des Brauchtums tragen wir zur regionalen Entwicklung der Stadt bei und brauen seit 2020 hier unsere Biere. Helles Vollbier. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Also das ist schon mal der erste Punkt fertig. Geht mal her, schreibe ich. Du kannst ja nicht schreiben, das nee. soll ich aber Kindern erzählen. Heute ist... Prognose? Hast so eine Prognose? Ja. Wir haben jetzt übrigens wieder, äh, uns was Neues ausgedacht. Also, wir sind ständig dabei, das hier zu optimieren für euch. Was meine Prognose? Ähm, auspacken oder wegpacken? Na, Weiß nicht. Genau. rathaus pehl Naja... alle? Ja, helles Vollbier. Naja, wurscht. Helles Vollbier. Ne, deine Prognose, was ist das am Ende kriegt, Blech. Äh. Gold, also Daten helles Vollbier ist, würde ich sagen, dass es, ähm, ah Bronze kriegt es schon, ja, ich Silber sagen, so gut, deutsch gibt schon mal einen Punkt, auspacken oder wegpacken, auspacken, wie gern möchte ich das auspacken, also da bei auspacken oder wegpacken geht es um die äußere Optik. Sieht schon mal schön aus. Also ich möchte das hier antrinken. Was mir nicht so gefällt, ist hier diese pure, blanke äh die Flasche an sich ist halt altbacken. Also das ist halt, das da ja, so nicht Aber da da was natürlich schön ist, ist das Rathaus. Das ist wirklich original bei einem Rathaus. Ja, das ist ein bisschen auf alt gemacht. Ja, finde ich ganz gut. Ein Punkt oder halt? Alter, also... Ich der muss aber mehr bei Spezial kommen. Also ich bin ja schon, schon locker bei 2 Punkten. Nee, ich will zwei Punkte. Fump oder Plump. Fump oder Plump. Oh, anreißen die KKP 1. Genau. Ja, schön aggressiv. 2, ah, 1 ja. oder 0 Punkte. 1, ja, normaler, ja oder Augensucht oder Augenflucht? Ich trink ja noch so zum Kunde. Na gut. Dann brauchen wir nicht so oft Glasränien. Also ja, dass das bitte keiner sieht. Wenn Sie möchte gern, damit man das auch gut hört. Dann das ist egal. Das haben wir nicht mehr. Jetzt versteckt das nicht. Sieht schön aus. wirklich schön aus der Schaum der hält sich schön lange also fester Schaum Bernsteinfarben auf jeden Fall Das stimmt ja das sieht aus ich ja. staune es ist das kein Rotbier ist, sondern ein Helles Vollbier so ja. dick das jetzt nicht erwartet das ist jetzt das ist auch für so ein ist doch klar muss ich sagen ja also ich finde das gut maximal 5 Punkte Hui. Ich weiß nicht, geht's da noch besser? Vier würde ich geben, ja. Na, dann macht vier, schon, gut. Ja. Wegen mir müsste das mehr aussehen wie ein Pilz, so ein bisschen heller einfach. Der Chance steht immer noch, ey. Liebe oder Gaumen Liebe? Zehn Punkte. Bis zu 10 Punkte gibt's da. Wir legen viel Wert auf Geschmack. Mmh. Oh. Ja, der Geruch, spielt natürlich mit drin. Ja, also für mich schmeckt es nicht so gut. Geht aus. Das Ist oftmals so bei uns ähm, ein Festgestellt. Bernsteinfarben ist klar. Zitrus, tropische Früchte, also die tropischen Früchte schmecke ich jetzt nicht, aber die Zitrus ja. Vollmundig, ja. ja mein Mund ist voll. Kräftig wie ist es. es, ja. Also, ich habe sofort alles rausgeschmeckt, was hier steht. <lacht> also, ich schmecke die tropischen Früchte nicht. Zitrus schmeckig, ja. Kräftig ist es. www.braugenossen.de übrigens. Hier auch unter dem Video in der Beschreibung zu finden. Ja, Link dazu. Also, das, das ist wirklich kräftig, ja. Das ist so ein typischer Kado-Waschko war. Ja. Am Ende es mir nicht mehr, aber das ist eigentlich noch ganz gut. Ich würde sagen, also es ist nicht bitter, es ist jetzt nicht so malzig. Vier oder fünf Punkte. Herb, herb, herb, äh, etwas malzig, herb kräftig. Ähm, so ich habe es nicht. Ich habe ne, am Ende eine leichte Bitternote, aber nur eine ganz leichte. Mmh. Auf jeden Fall riechen tut es fruchtig Das ist richtig, aber ich schmecke nur die Zitrone in tropischen Früchte sind, sind doch eindeutig zu... Eine leichte Bitterkeit Ja, und der schoben erhält sich ja ewig Du hast nachher nie bei dir, Was ist nicht für ein Glas hier? 0,4? 0,33, ja Aber ich habe das da nicht mal voll gemacht hatten jetzt hier oben lieber oder das andere? Fünf Punkte. Was sagst du? 4 oder 5 hier ja, Wenn man Von zehn war müssen wir ja, ja. Austrinken das oder wegkippen? Nein, ich trinke es aus. <lacht> ja. Gut. Also eins. Ja, genau. Zwei Punkte gibt es maximal. Äh, Spezialpunkte. Ich muss sagen auf jeden Fall, dadurch, dass sie da ein bisschen Geschichte erzählt haben und äh, da diese, diese, diese Note, dieses Geschmack die ich hier hingepackt haben, also würde ich sagen auf jeden Fall mindestens ein Punkt. Ich würde noch einen Punkt, als wenn man aus Bernau kommt. Dude, wird regionale. Halt. Das wird für uns war Regional das ja. Also zwei Punkte und Uwe noch. Okay, schmeckt der letzte Schluck? Schluck oder Spuck? Alles ja, gut. Schmeckt der letzte Schluck oder Spuck? Uwe, Schluck oder Spuck? <lacht> Letzter Schluck oder Spuck? Ja, wie auch immer. Ich würde mich nicht wundern, wenn du keine Uwe findest. Ich habe ja die Pulle. Ja, ich hab' nicht gefunden. War ja bloß von oben bis zur Mitte. Also auch wenn, also ab Uhr oder nicht, die Rangfolge wird sich nicht ändern. Also der Pokal. Das wird ähm, Bronze blame. Er hat jetzt 16 Punkte. Klasse. Ein Mittelklasse. Ein Mittelklasse-Bier. Bronze. 16 von 30 möglichen. Ja, piep mal. Ja. ja. Oh, ja, zeig mal her. So eine Kamera zeigen wir uns Die Rangfolge. Müssen wir müssen unterschreiben. Platin 30 bis 28 Punkte. Sei froh von diesen Edeltropfen. Probierst Nein, nicht vorlesen? Ja, gut, dann nimm ich. Du machst jetzt hier Bronze, wie du vor. Bronze 13 bis 18 Punkte. Erreicht hat das gute Bernauer Rathaus oder das Bronzene Bernauer Rathausbier 16. Also Bronze, Mittelklasse. Nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für unerwünschte Gäste deiner Pause. Ja, ich muss jetzt wohl Ja, also... es billig? Wahrscheinlich nicht. Also ich war willig. Ob es billig war? Na, ich war billig. Du hast es mir versprochen, das nächste Mal nimmst du den Kassenzettel mit. Detail geschenkt bekommen. Ja? Ja. Na gut. Das haben wir gut also ich... Ich es gibt auch andere Bernauer Bier. das schmeckt okay gut. Ja. Aber das war jetzt nicht, wirklich nicht so cool. Wahrscheinlich schenkt man auch das YouTuber Bier nicht. Ja, ich weiß es ja, nicht. Man ja. das abgestandene hier, schon abgelaufene. Ja, hat man nicht geschenkt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das musst du dir merken. schon ein bisschen her. Die ja, 8 Cent. Da gibt es im nächsten Video vom geile Bier. Das dürft ihr nicht verpassen. Weiter, jetzt. Krombacher Kellerbier. Wo denn? Zeig doch mal. Hast im Keller? Ja, zeig doch mal. Und das nächste Mal benutze ich hier Felix Newtet Newtel-Untersch. Unter hier, ja. hier von Joyboy. Von Boxyland übrigens noch. Noch mehr Joyboy. Wir haben hier so viel Joyboy. Joyboy schickt hier bloß keine Sticker mehr. Ja. Oder hat es noch was jetzt? Einen? Naturtrübes Kellerbier oh. <lacht> ja, Bis zum nächsten Mal <lacht> Dürft ihr nicht verpassen das Wird 100 pro richtig geiles Video heute ist so lecker bestimmt Bis zum nächsten Mal Bis demnächst <lacht>